Die Ladezeiten von Destiny 2 sind tatsächlich einfach abartig, sage ich jetzt mal. Ich bin hier ein Jäger und wir begeben uns zum Titan. geben wir uns zur Story Mission, ich habe die schon mal irgendwann mitten in der Nacht gespielt um und muss sagen ich bin massiv abgekackt deswegen oh ne erstmal ein paar Public Event klingt doch auch ganz schön eines von dem ich nicht weiß wie es funktioniert drei Minuten gehen wir uns auch mal hier los in 2 Minuten 25. direkt Surfer. So, das ist ein Sparrow. Kriegt man eigentlich erst nach dem Ende der Mission oder man geht zu der alten die Eververse macht und kriegt da mit ein bisschen Glück ein Sparrow Loot. So wie ich. Aber eigentlich dürfte ich den noch gar nicht haben. Ui. Wie ich da schön den Fuß rausmache. mache. Da... 43 Sekunden bis zum Event. Was ist es denn eigentlich für ein Event? Löse, gefährliche Gefallen und schar, aha. Tun mir das. Zack. Und da ist unser Sparrow, verschwindet gleich wieder. Zack, der ist auch weg. Vielleicht, dass die Wände nicht kennen, begebe ich mich ein bisschen in Sicherheit. Hier spawnen keine neuen Gegner. Auch nicht. Jetzt wird wahrscheinlich wieder dunkel, oder? Hexenritual. Ja, total verarscht. Sieht wie ein Ritual aus. Mach es ihnen madig, egal was sie vorhaben. Ha, das Portal fällt zusammen. Warte. zermürbende Niederlage für die Schar. Ich habe bei deinen Siegen nicht mitgezählt, aber ich weiß, es kommen noch mehr. Und eine Kiste. Kriege ich nur ein um <lacht> Na gut. habe ich jetzt volle Munition für... Meine Munition. <lacht> Oder bin ich ein Level aufgestiegen oder was das so nennt? Da bin ich gestorben. Das war etwas peinlich, muss ich sagen. mal zu unserer Mission. Startet hier, ist aber leider nicht ganz einfach. So, jetzt sind wir hier irgendwo Da drüben, eines der Zugangsterminals, nach denen wir suchen. Sieht ja alles sehr hübsch aus hier. verwildert das könnte an der Schar liegen Zugangsterminal da war ich aber schon Hier muss ich. Das Prozessornetzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Amanda, ist es das, wonach wir suchen? Bingo, das ist es. Okay, ich habe den Standort. Lass uns einen Weg nach unten. So, finden. warum mir das Spiel Spaß macht, ist eine berechtigte Frage. Ähm, Solo finde ich tatsächlich auch irgendwie nicht so ganz cool. Zumal, jetzt hier wieder, zumal ich hier echt leichte Probleme kriege mit den Gegnern, die jetzt hier eigentlich spawnen müssen. Ja, Und dank dieser komischen Grafik hier drin, da kennt man auch leider relativ wenig, also gar nichts. Luthi, ähm, ja das spiel ist ich kann ja auch nicht genau sagen warum es mir spaß macht es ist nun mal so es gibt dafür tatsächlich keinen sinnvollen grund aber das macht die meisten spiele nicht wie kommst du denn zu mir hast du speziell nach destiny gesucht und dir überlegt warum spielt das überhaupt jemand oder Das ist schon eine berechtigte Frage. Aber mich jetzt doch Scheint ganz so, als hätte die Schar eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in schaum territorium In der Tat. Begrenzt den Funk auf ein Minimum. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. kann man recht schön von oben einfach abräumen ähm, muss ich da nicht wirklich in Gefahr begeben ich schaue gerade mal unbekannte Zuschauer auch nicht schlecht herzlich willkommen zu meinem Destiny 2 Stream der große Nachteil dieser Waffe ist einfach dass er Zielverfolgung hat. Hm. Ein, ja. Habe ich inzwischen rausgefunden. Ähm. So, hier haben wir diese beschissene Grafik, die mir sagt, da kommen noch mehr Gegner. Glaube, das war eigentlich die Waffe ausgewählt. So, jetzt gibt es nur noch einen davon. Der etwas angeschlagen ist. Da unten kommt jetzt ein großer Gegner, der mich äh, letztes Mal ziemlich platt gemacht hat. Ich überlege gerade, ob ich nicht das hier nehme. Dann noch nichts für nichts was, was haben wir hier? Ein Scharfschutzgerät bringt mir leider recht wenig. 64, alles schlechter. Auch alles schlechter. Das hat viel mehr Belastbarkeit hier ein bisschen mehr Belastbarkeit. Das ist das schon mal gut. Weil wie gesagt hier unten wird es jetzt etwas unangenehm. Ich glaube, das Wasser hätte uns gebremst, aber so springen wir immer weiter nach unten. Ich frage mich, wie wir hier wieder hochkommen. Das hat schon fast ein bisschen Horror-Elemente. Mal, wo muss ich jetzt hin? So schwierig den Weg zu finden, wenn ich gerade merke. Vielleicht? Da komme ich nicht durch. So, da bin ich ja irgendwo hergekommen hier wo ich auch nicht wieder hochkomme da oben kann ich auch nicht landen so, bin ich hier so ein bisschen in der Sackgasse Das war schon mal falsch. Wieder da kann ich schon nicht. hier. Ja, angeblich soll ich da runter. Und wie gehe ich da runter ohne zu sterben? muss sieht auch schon mal ganz gut aus und jetzt nachher auch beide lichte lichtscheine das blendet schon ganz schön Ritsch Missgeschickt, das ist nett. Da war einfach eine Falle. Prozessor der getrennt. Na, den Alarm hat die Schar ganz bestimmt gehört. Bewegung, Hüter. Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar. Und bis zur Oberfläche ist es weit. Sie werden es nicht daraus schaffen, Commander. Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt. Holiday! Ja, bin schon dabei. Diese Straße führt zur Mitte der Arkologie. Wir brauchen einen Ausweg, sobald wir dort sind. Schneide mich gerade an und dann fliege ich los. Werd sofort da sein. Amanda! Sir? Flieg schnell. Flieg sicher. Yes, Sir! Ja, das war mal wieder ein interessanter Glitch. Interessant.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 Auf den Glitch habe ich ein zweites Mal Lust. Ich hab dich im Blick. Wir sehen uns am Ende der Straße. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Jo, Mission geschafft. Wir haben den Prozessor geholt aus dem Keller und warum wir nicht direkt reingeflogen sind, verstehe ich eh nicht. Zwischensequenz. irgendwas saugt energie aus der sonne und zieht gestein an oder umgekehrt zieht gestein an und muss hier einen punkt energie in die sonne was ist das Man nennt sie die Allmacht. Das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers. Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. überlebt Golds Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei und wir haben verloren. <lacht> Ihre Raumschiffe rauchen beim Fliegen, aber sie können ganze Sonnen zerstören. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. So, müssen wir also mal wieder die Erde verteidigen?